Im Moment fiebern sie Jahr für Jahr entgegen. Die Uniformen sind gereinigt, die Säbel poliert, Stiefel gebürstet, Gewehre geschmückt. Es ist wieder Session. Karneval am Rhein. In Köln, das sind uniformierte Traditionskurs und Jecken auf der Straße, das sind Schellenbäume und Tamburklänge. Das sind vor allem auch die traditionellen Sitzungen in den Sälen. Undenkbar ohne Tanzmariechen, Büttenreden und Elferrat. Und auch ohne den Kölschen Schlachtruf? Sieht herzlich begrüßt mit Köln! Funken! Köln! hört sich ja schon sehr gut an. Warum ich Funke geworden bin. Wenn Sie Kölner sind, können Sie nur eins. Entweder sind Sie im Karneval dabei oder Sie gehen weg. Wenn man Kölner ist und im Karneval oder das Herz für den Karneval und für die Stadt schlägt, dann ist das eine, auch ein Stück weit eine Verpflichtung und eine Ehre. Köln ohne rote Funken geht nicht und rote Funken ohne Köln geht nicht. Aufgepasst. Mit die Kölsche Funke Rotwies von 1823, das älteste Traditionschor im Kölner Karneval. Sie fühlen sich als die legitimen Nachfahren der Stadtsoldaten, die einst die Tore der Stadt schützten. Nun, man sagt ja, die roten Funken sind die Mutter einer Karnevalsgesellschaft und man muss das einfach aus diesem historischen Bild heraus sehen. Wir haben irgendwo ca. 170 Jahre äh, rote Funken als Stadtsoldaten, der Begriff der roten Funken wurde ja nicht in der Karnevalszeit, sondern damals schon zur aktiven militärischen oder Stadtpolizei-Zeit geboren. Wie Soldaten sehen sie immer noch aus in ihren Uniformen mit Hüten und Zöpfen. Doch ihr Auftreten hat kaum noch etwas Militärisches an sich. Geordnete Unordnung ist das Ziel. Ihr Markenzeichen der Funkentanz mit Wibbeln und Stippefötche. Eine Verulkung des preußischen Paradedrills. Ich denke, die roten Funken haben einen ganz bestimmten Anspruch, den sie manchmal auch leben, nämlich äh, antihierarchisch zu sein und die Gesellschaftsordnung, die hierarchisch angelegt ist, auch im Schutz der anonym machenden Uniform äh, zu pervertieren. Wir stecken uns eine Blume in die Knabüse, in das Gewehr und... und äh ja, dieses, dieses straffe militärische Präsentieren wird persifliert, indem wir wibbeln. So pflegen die Funken die Tradition der Stadtsoldaten und präsentieren sich stolz als die Nachfahren der schlechtesten Soldaten aller Zeiten, denen eher der Sinn nach Bier, denn nach Verteidigung der Stadt gestanden haben soll. Rot und Wies, die Farben ihrer Uniformen, sind ja auch die Farben der Stadt. Und das Stadtoberhaupt ist geborenes Vereinsmitglied. Köln und rote Funken, untrennbar. Diese Metropole hier hat eine besondere Eigenschaft des, der Tollerei oder der Verrücktheit, weil sie es eben zelebrieren über eine lange Zeit. Sagen Sie irgendwo in Köln, Sie sind in Roten Funken, dann geht man also fast einen halben Meter auf Seite, als seien Sie also sacrosankter Karnevalist. Funk zu sein, das ist nicht die Mitgliedschaft in einem Verein, wie man, das, wie man in vielen Vereinen Mitglied ist, sondern äh, roter Funk zu sein, das ist ein Lebensgefühl. Ein Lebensgefühl, das straff organisiert ist. Die mehr als 400 aktiven und inaktiven Mitglieder treffen sich regelmäßig in vier Gruppen, den sogenannten Knubbeln in der Üleports. portz Diese ehemalige Stadtpforte erhielten sie von der Stadt Köln nach dem Krieg in Erbpacht, restaurierten sie aufwendig und bauten sie zu ihrem Vereinssitz aus. Die Roten Funken haben insofern vier Kompanien. Es gibt den ersten, zweiten, dritten und vierten Knubbel. Und die Knubbel sind hauptsächlich dafür da, dass sie das Vereinsleben oder den Zusammenhalt der Mitglieder während des Jahres garantieren. Schmeck. Wir, Schmeck. Schmeck. Wir, Wir, Wir haben ja vier Knubbel und jeder hat auch so sein diverses Eigenleben. Die Knubbel haben ja auch alle ihr, ihr Symbol. Der erste Knubbel hat den Strickstrumpf, der zweite Knubbel die Zwiebel oder Öllich genannt, der dritte Knubbel mit dem Dillendop und der vierte Knubbel hat eben das Abzeichen, den Sektkorken, der natürlich für die Freude des Trinkens und den Genuss wiederum steht. Wenn man Bier trinkt oder sonst was, dann ist das äh, äh, Strickstrumpf erlarv und Öllich stinkt, Öllich die Zwiebel, Öllich stinkt und äh, schmeckt der Dop. Schmeck heißt, Peitsch, speitsche den, den, den, den, den Dillendop und oder stippe fort, ne, der Stippe Fott den, den Sektkorken weg. Es hat schon eine gewisse familiäre Beziehung. Jeder kennt die Familie des anderen und äh, es ist auch so, da, da steht der Akademiker neben dem Azubi noch und so weiter. Es ist da eine familiäre Gleichheit. Aufgenommen wird noch längst nicht jeder. Die Auswahl trifft der Ballotageausschuss. Ballotage bedeutet eigentlich, oder ist ein Gremium, das eigentlich darüber befindet, ob man zu den Funken passt oder nicht passt. Also das heißt da fühlt man mal richtig auf den Darm, wer ist da überhaupt? Ne? Das ist zwar schwer, denke ich, für dieses Gremium, das innerhalb eines Gesprächs zu machen. Von daher haben wir Bürgen, die eigentlich die Aspiranten daraufhin vorbereiten sollen. Die sollen sich also mit dem Hospital, das ist der Interessent, zusammentun und sollen eben was von den Funken beibringen. Wie passt er in den Knubbel rein? Wie kommt er mit den Leuten zurecht? Ja, der der Ballotageausschuss empfiehlt und entscheiden über Aufnahme oder Nichtaufnahme macht der Vorstand. Trotz strenger Regeln und hoher Kosten, etwa für die Uniform, haben sie keine Nachwuchssorgen. Im Gegenteil, sie müssen die Aufnahmen sogar begrenzen auf jährlich zwei Kandidaten pro Knubbel. Bei den Neukoten wird verlangt, dass sie die erste Zeit immer dabei sind. Sie müssen die Uniform selbst bezahlen, sie müssen das Wurfmaterial im rosemont selbst bezahlen und die Reisen hat immer jeder selbst bezahlt, weil bei den Funken eine gewisse Gleichheit herrscht zwischen, ich sage jetzt mal reich und arm, äh, im Geist und im Portemonnaie. Er muss kein Vermögen haben, sondern er muss, was er isst und trinkt, muss er selbst bezahlen können. Servieren, bedienen, abräumen, Aufgabe der Anwärter. Im geselligen Rahmen bei Musik und Kölsch wird geprüft, ob die beschworene Gleichheit auch gelebt werden kann. Rituale schaffen dieses Gemeinschaftsgefühl. Dieses sehr zum Wohle hat jeder Knubbel. Angehängt an den Knubbelgruß oder an das dass dieses sehr zum Wohle das liegt ja auch noch an der Betonung. Ja, und der dritte Knubbel hat als Besonderheit, wenn wir uns bei einem bedanken, noch im Nachhinein, dass wir singen: Wir tanzen mit dir in den Himmel. Und dann stehen wir auf, hinein. Also das heißt, dass das Getränk geht hinein. Sehr zum wir tanzen mit dir in den Himmel Hinein! Haben die Anwärter die Proben und den Ballotageausschuss überstanden, werden sie vereidigt. Mit dabei mit uns Michael Herwig. Den designierten Funkenjahrgang des Jahres 2004 mit Ihren Bürgern. Und die Vereinigung ist das, was man einmal im Leben mitmacht. Das ist eigentlich der, der, der größte und auch der schönste Tag eines Funken. Das war ein Gefühl, ähm, wie bei der ersten Kinderkommunion oder äh, für Heiligabend, wenn die Türe aufgemacht wird. <lacht> wahnsinniges Herzklopfen. Machst du jetzt alles richtig? Äh, da sitzen so viele Leute. Was kommt jetzt auf dich zu? Und dieses Pompöse, dieses Festliche, ähm, das war einfach umwerfend. Also ich habe eigentlich selten bisher bei mir so eine Nervosität und Erregung auch kennengelernt, äh, wie da auf der Bühne. Es wurde nämlich jetzt Sinn, ob die Junge wibbeln könne. Abzellotzes zwei, die Führer will anfangen. Eins. Zwei. Eins. Zwei. Eins. Ein, in den Mittel, links, zwei Rechts, um. Engel Jura. Unser Heinz Günther Hunold wird jetzt Präsident. Obi Jetzt obwassen die Hand, die ihr jetzt frei hat, ob die Fahnen. Ehrwürdig wie ihr sitzt, ehrwürdig wie der Pluggen ist, ehrwürdig wie die Träger der Fahnenstange hier vorne sind. Hans-Horst Engels und der Herr Steffner, Polizeipräsident, Kollege von uns. Mir den Funken eid, nachzusprechen. Ob je pass, bei Ölisch Böckem Äde Nütz. Bei Ölisch Böckem Äde Nütz. Und bei der Hutwies Funke mitz. Und bei der Hutwies Funke Mütz. Beim Hölzer Zabel und Gewehr. Beim Hölzer Zabel und Jewehr. Will treu ich sin dem Fahrstelehr. Will treu, ich in dem Faste leer. Will so viel Suppe als der Mare. Will so viel Suffe als der Mare. Ohne Biesterei kann Jod verdragen. Ohne Biesterei kann Jod verdragen. Dem Mädchen will ich mich verschrieben. Dem Mädchen will ich mich verschrieben. De Bützerei nicht übertrieben. Der Bützereien nicht übertrieben. Och Knutsche will ich mit Maniere. Och Knutsche will ich mit Maniere. Da war der lauter. <lacht> Nur Kölsche Mädcher karessiere. Nur Kölsche Mädcher karessiere. Ne Funk will ich sinn von Unger bis Buffer. Ne Funk will ich sinn von Unger bis Bover. Dat Dun ich ob die je love Das tun ich ob die je Herzlich willkommen im großen Chor der Roten Funken. Die neuen Funken des Jahres 2004. Jetzt kommt ja der Moment, wo die Kinder ihren Namen bekommen. Sozusagen, je dürft bitte Funken. Und äh, jeder hat so eine Eigenart, ob der Beruf ist, die Statur oder sonst irgendetwas Auffälliges. Und daraus wird ein Spitzname geboren, den der Funk behält, bisher vom fällt. Michael Herwig, für Der Mann hätte jetzt mit der Autobahn zu tun, du kriegst der Spitzname Baustell. Alles in der Mitte gelaufen. Abstand nimmt wir zum funken Opipass, Das ist eigentlich nicht, wenn man nicht selber auf der Bühne gestanden hat, kann man das auch wahrscheinlich nicht sehr schlecht verstehen und auch erklären. Das ist schon was ganz was Besonderes. aller beschworenen Gleichheit gibt es doch Unterschiede. Zweimal im Jahr spricht der Präsident Beförderungen aus. Einmal auf dem Regimentsexerzieren Anfang Januar, auf dem die Vereinszugehörigkeit belohnt wird. Gezählt wird in karnevalistischen Elferschritten. Und 55 Jahre sind dabei keine Seltenheit. Bei den aktiven Funken gibt es auch militärische Ränge. Korporale, Funkeweibel und sogar Generäle. Kale. Wer einen Federbusch trägt, ist Offizier. Er gehört zum Vorstand oder hat besondere Aufgaben übernommen. Es ist nicht möglich, dass, dass man sagt, ich kaufe mir einen Dienstgrad beispielsweise. Er darf eines nicht im Kopf haben, ich bin irgendwer und ich möchte irgendetwas direkt werden. Wer Roter Funk wird, der wird alle drei Jahre befördert, wenn er seinen Mitgliedsbeitrag leistet. Da kann, das kann er gar nicht verhindern. Äh, und wenn er Präsenz zeigt. Zum General der roten Funken wird ernannt Heinsberg Strömsche. Diese Regelbeförderungen erhalten die Funken auf der Kontrollversammlung im November. Die so Beförderten müssen dann zeigen, ob sie noch wibbeln können. Allerdings in Anzug statt in Uniform und mit einem Besenstiel statt der Knabüs, wie sie das Gewehr nennen. Denn nur zwischen Neujahr und Karnevalsdienstag dürfen sich die Funken in Uniform zeigen. Mit dabei an diesem Tag BG-Fahnenschreiber. Sie ist Ballettmeisterin und wird für ihre Arbeit als Trainerin des Tanzpaares geehrt und muss daher auch mittanzen. Die einzige Frau im Funkenchor ist allerdings das Funkenmariechen, denn Frauen werden nicht aufgenommen. Also wir haben nichts gegen Frauen, aber die Funken sind eine Männergesellschaft und da sind wir stolz drauf. Es ist auch ein Männerbündnis, diese Roten Funken oder diese Männervereine. Und Bünde sind immer so geschlossene, auch auf äh, Diskussion aufgebaute Gruppierungen. Äh, die auch besondere soziale Themen miteinander austauschen. Äh, und das hat nichts mit Sauferei und Sexualität zu tun. Die Interessen und das Temperament von Männern und Frauen sind naturgemäß anders. Und entstehen leichter Spannungen als wenn äh, nur Gleichgeschlechtliche zusammen sind. Der Mann verhält sich anders, wenn seine Partnerin dabei ist. Allein schon, weil er die Geschichten anders transportiert, die er vielleicht unter den Männern erlebt. Ich sehe zum einen die Frauenfeindlichkeit im Karneval immer noch als, eine, als ein historisches Erbe gegeben. Das bedeutet nicht, dass wir im Chor frauenfeindlich sind. Manchmal habe ich so den Eindruck, wenn man von solchen Männergesellschaften spricht, dann haben die immer so den Dutch, dass das diskriminiert gleichzeitig die Rolle der Frau völliger Quatsch. Ja. Äh, Im Gegenteil, ich glaube, die Aufmerksamkeit für den Partner nimmt sogar zu, wenn es auch solche Räume gibt. Man kann das natürlich in kölscher Lösung umgehen, indem man sagt, wir sind die roten Funken, die die Stadtsoldaten des 17. Jahrhunderts waren. Und wenn wir die sind, dann haben Frauen keinerlei Berechtigung, weil es damals keine Frauen bei den Soldaten gab. Sie sind aber im Funkenleben sehr aktiv. Treffen sich zum Beispiel, wenn wir Knubbelabend haben, treffen sich also unsere Frauen. Das heißt, irgendwo äh, haben die zwar nicht die Mitgliedskarte, aber sind ein bedeutender Teil des Funkenlebens. Ebenfalls ein bedeutender Teil des Funkenlebens ist das Erinnern. Erinnern an Traditionen, erinnern an verstorbene Funkenfreunde. Wir waren jetzt ähm, im Turm gewesen, im Archiv oben, haben Bildband, Fotos äh, gesehen von der Jahrhundertwende. Äh, äh, ja, die Jungs hatten die, die, dieselbe Uniform an, die haben dasselbe Gölsch getrunken. Das ist über 100 Jahre her, zum Teil ja auch noch ältere Aufzeichnungen gibt es. Das waren Funken genau wie wir und das finde ich also faszinierend. Wir leben ja auch ein Stück weit in der Erinnerung. Erinnerung an verstorbene Familienangehörige oder an Funkenfreunde, an Kameraden, die den Verein mal äh, mitgetragen haben oder gegründet haben. Die waren genauso bekloppt wie mir, die haben genauso Karneval gefeiert, dieselben Freuden und Leiden gehabt wie wir, Das wir deren gedenken. Die Funkenfreunde, die bei uns waren, immer auch in Erinnerung zu halten. Das ist einmal durch den Gedenkraum natürlich in der Ulreforte gefasst und das ist durch dieses gemeinsame Gehen zum Grab des letztverstorbenen Präsidenten am Allerheiligen Tag auch zu finden. Roter Funk bleibt immer Roter Funk, auch nach dem Tod. Die Funkenfamilie trägt jeden Verstorbenen gemeinsam zu Grabe. Das Kretzchen, die einfache wollene Mütze, wird ihm als Symbol für die ewige Mitgliedschaft mitgegeben. Erster gemeinsamer Termin des Funkenchors nach Aschermittwoch ist Allerheiligen. Da besuchen die Funken das Grab des zuletzt verstorbenen Präsidenten. Eine Tradition, die 1918 begründet wurde und auf Theo Schaufuß zurückgeht. Er hatte sich im Ersten Weltkrieg sehr um die Funken an der Front gekümmert, ihnen Briefe und Päckchen geschickt. Als er starb und anonym begraben werden sollte, da haben das die Funken verhindert. Seit dem Tod von Theo Schaufuß, bei den Funken die Plät genannt, gehen die Roten Funken alljährlich am 1. November zum Friedhof und ehren ihre verstorbenen Freunde. Mit allen diesen Funkenkameraden sind wir an diesem Tag verbunden. Die Stille und der Augenblick gibt uns ein Gedenken an Frohsinn, Freundlichkeit, Lachen, schöne Stunden. In tiefer Kameradschaft. Zwei Wochen später, der 11. Elfte im 11., offizieller Beginn der Karnevalssession. Die Funken starten erst am frühen Abend und mit eigenem Programm auf dem Rote Funkenplätzchen da konnte die Funke noch nicht, da war die noch am Arbeiten oder noch ein bisschen Müll am Schlafen. Das wollen wir jetzt hier nochmal wiederholen, sozusagen die kleine Privatfeier der kölnischen Funke und Mies. Und wollen damit den Fastenabend einläuten. Aufwendig ist das Programm mit viel Musik und Freikölsch. So präsentieren sich die Funken gern in der Öffentlichkeit. Ihr Anspruch? Als Bindeglied eine führende Rolle zwischen organisiertem und bürgerlichem Karneval zu spielen. Und darüber hinaus? Als weltoffene Kulturbotschafter den rheinischen Frohsinn weit über die Stadtgrenzen hinauszutragen. Zum Feiern gehört aber auch das Innehalten. Christliche Werte spielen dabei im Funkenleben eine große Rolle. Kirche und Karneval, das hängt sehr eng zusammen. Freude und Leid gehören in der gleichen Weise zum Leben und so auch feiern, auch miteinander traurig sein, miteinander nachdenklich sein, aber eben auch feiern. Feiern sowohl in der frohen Stimmung eines Gottesdienstes wie auch in der frohen Stimmung einer Sitzung oder eines Bierabends. Der Präsident muss zu Anbeginn der Messe die Lügop Kölsch begrüßen. Alles soll Kölsch sein. Wobei zunächst das so war, dass nur die Predigt ob Kölsch war, aber dann hat sich das immer mehr so ausgeweitet, dass wir heute dann richtig gehend den ganzen Messtex ob Kölsch feiern und zelebrieren. Darum bette mir und rufen dir zu. Du hast Friede verkündet. Und was machen die Menschen? Hass und Friede. Gewalt und ist in der Welt. Dun den der rechte Weg und Jev in der Mut, sich der Freude und das Leben Sinn macht und Leben auch Sinn behält, das zu vermitteln. Und das ist im Karneval ist ein Forum, wo man das in Verbunden mit dem Brauchtum des Karnevals sehr schön zum Ausdruck bringen kann. Das gehört dazu. Und ja, dann auf einmal so mittendrin zu sein, ist schon Gnade. Ne? theologische Sprache. Und so gehen Kirche und Karneval, Messfeier und Schunkeln eine echt kölsche Verbindung ein. Kurz nach Neujahr, die heiße Phase beginnt. Bis Weiberfastnacht sind die Termine dicht gedrängt. Auf 14 bis 16 Funkeneigenen Bällen und Sitzungen treten sie auf. Dazu noch auf rund 90 Veranstaltungen in Köln und Umgebung. Wachen nennen die Funken diese Auftritte, auf denen bis zu 120 Mann und Musiker mit dem einen Funkenmariechen von Festsaal zu Festzelt, von Bühne zu Bühne ziehen. Logistik, Disziplin, vor allem Durchhaltevermögen sind hier gefragt. Man muss ja nicht jeden Abend mit dabei sein, und das ist ja halt auch das Schöne bei den Funken. Es wird zwar gerne gesehen, wenn man oft dabei ist, aber es ist keine Pflicht, dabei zu sein. Wenn es schön ist und man hat Zeit vom Beruf her, und dann geht man mit. Da sind 20, 30 Abende bestimmt. Man muss einfach Spaß und Freude daran haben, ansonsten ist es nicht machbar. Du musst in der Karnevalszeit ja auch viel verzichten. Du hast nicht mehr viel Zeit für Freunde. Es war schon immer mein Traum, so als kleines Kind, dass es dann so kommen. ist. Im Endeffekt habe ich auch nicht mit gerechnet. Es war ganz spontan. Ist ganz klar. Wenn man einmal krank war, dann hast du keine Zeit, mehr richtig zu regenerieren. Dafür ist einfach nie Zeit da. Ne? Du willst ja immer wieder versuchen, bis zum nächsten Auftritt bist du wieder fit. Ist halt nicht immer machbar. Raus aus dem Bus, durch die Kälte, rein in das brodelnde Festzelt. Und das bis zu siebenmal am Abend. Professionelles Training auch außerhalb der Session ist unerlässlich. Kleinere Krankheiten ignorieren sie. Et hätte noch immer Jotjejange. Ich bin tierischer Kälte. Das wird schlimmer. Schlimmer wie Nervosität auf jeden Fall. Ja. We're oh, hey. weiter geht's. Der Terminplan ist eng, Pünktlichkeit ein Muss. Aber es ist nicht nur der Spaß an der Freud, der sie wibbeln tanzen und von Auftritt zu Auftritt hetzen lässt. Sie müssen die Vereinskasse füllen und deswegen kassieren sie auch nach jedem Auftritt sofort. Auffällig, unauffällig und direkt vor der Tür. Ja. Und für so wenig. Ich weiß, ihr habt nie das ist klar. Das ist klar. Danke schön. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. immer mit Schenk und auf dem Land im Bargeld Die Verträge Die werden in zwei Jahren im Voraus geschlossen. Ich weiß also jetzt schon, wo wir 2005 um so und so viel Uhr auftreten. Also müssen wir ein Jahr vorlaufen. Und weiter geht's. Diesmal nicht mit dem Bus, sondern zu Fuß. Vorbei an überraschten Passanten ziehen die Funken mit klingendem Spiel des Tambourzuges durch die leeren Straßen des nächtlichen Köln. Essen und Trinken stehen auf dem Programm. Wichtige Grundlage und das Stimmungselixier für die weiteren Auftritte. Doch gerade hierbei sind Regeln einzuhalten. Ausfälle werden streng geahndet. Die Devise Rausch mit Maß, denn sie wollen sich ja in der Öffentlichkeit als das führende Traditionschor des Kölner Karnevals präsentieren. Und weiter geht's in den historischen Festsaal Gürzenich zum letzten Auftritt an diesem Abend. Die Aufzüge der Roten Funken sind begehrt und zählen zu den Höhepunkten Kölner Sitzungen. Je nach Stärke des Chors dauern sie schon mal eine halbe Stunde und länger. Im Mittelpunkt steht aber immer das Mariechen mit seinem Funkendoktor, wie die Funken den Tanzoffizier nennen. Das Mariechen als Attraktion, geschätzt und unantastbar. Im funken Büro laufen die logistischen Fäden zusammen. Nur hier gibt's die begehrten Karten für die Funkenbälle und Funkensitzungen. Je nach Länge der Session 14 Veranstaltungen und mehr. Alle Karten werden erstmal schriftlich bestellt hier, von jedem Kunden, von jedem Funk, egal. Ich nehme nur schriftliche Bestellungen an. Dann werden die Rechnungen verschickt und im Dezember läuft dann der Kartenversand bzw. die Kartenabholung. Das war's. Das war's. Frage, eine Quittung kann man darüber bekommen? Für die inhaltliche Vorbereitung der Veranstaltungen ist der Literat zuständig. Er bucht die Künstler und sorgt für den reibungslosen zeitlichen Ablauf. Wir fangen an, im literaten Stammtisch, dem ich angehöre, ungefähr anderthalb Jahre vorher die Termine zu sortieren und dann die Künstler zu buchen, wie das so schön heißt. Ich habe das Geld dabei, in Scheckform, den einzelnen Künstlern das Geld zu übergeben. Und vor allen Dingen zu sehen, dass der zeitliche Ablauf funktioniert. Das ist ja nicht nur diese eine Sitzung. Also ist schon äh, ein gewisses äh, Maß an Arbeit. Aber wie war das, äh, größer Leute, als das, damit das ja das Andere Leid, ne? Spenden, karnevalistische Leistungen genannt, sind neben dem Verkauf von Fanartikeln eine wichtige Einnahmequelle. Ehrenamtliches Engagement mit wirtschaftlicher Professionalität gepaart, eine kölsche Stärke. Auch im sozialen Bereich engagieren sich die Funken für Köln. So organisieren sie einen Adventskaffee für alte Menschen und Zum Beispiel ist eine feste Tradition die äh, Durchführung einer Sitzung für geistig und körperlich behinderte Menschen. Die Funken stellen den äh, unser Präsident präsidiert. Die Funken machen auch den ersten Auftritt, wie das so üblich ist. Und äh, die Kräfte, die da kommen, kommen alle im Sünden, wie das so schön heißt. Also kostenlos, kostenfrei. Und dann kommen oft auch die funke die jetzt seit dieses Jahr auch ein bisschen organisiert werden. Ja, also, das war halt auch immer schon ein Anliegen der Roten Funken, auch wenn es immer nicht groß in der Presse dargestellt wurde oder nach außen bekannt ist, sich auch sozial zu engagieren. Das ist schon bald 15 Jahre, dass wir das also hier machen, auch mein Vorgänger, der Hans-Gehrig Brock. Hat das schon mit großer Freude gemacht und wenn man gesehen hat heute, wie viele Rote Funken auch diese Veranstaltung unterstützen bei dem Aufzug, da kann man feststellen, dass das auch für uns etwas Besonderes ist. Sie kümmern sich um Menschen mit Behinderungen, verstärkt aber auch um das junge Publikum. Seit 1998 veranstalten sie im Alten Wartesaal die Wibble Dance Party. Das Chor kommt auch hier mit klingendem Spiel quer durch die Altstadt, für die Funken ein Muss. Ja, das hat schon was mit, mit Tradition zu tun, dieser, dieser Marsch durch die Altstadt. Und äh, ich fand also die Konstellation gut, dass man eben äh, Tradition mit Modernheit eben verbindet. Okay, dann starten wir das erste Mal hier im Alten Wachtesaal, die Wibble Dance party äh, Und da verfolgen wir das Ziel Karneval, Kult und Comedy. Mehr Party als geordnete Sitzung, auf der die kostümierte Narrenwelt auf die Uniformierten prallt. Für Jungfunken die Möglichkeit, auch mal anders zu bibbeln. Und ein wichtiges Zeichen für die bewusste Öffnung des Vereins, auch moderne Elemente in den Funkenalltag aufzunehmen. Karneval ist Kult, mit und ohne Gretzchen. Ja. Sehr gut. Ja, Rosenmontag, 7 Uhr morgens. Jetzt geht's los ich weiß dass für So, das sehr Moin, Herr Musik Ich weiß, dass für manche das sehr früh angefangen ich bin euch sehr, sehr dankbar. Insbesondere, dass die Nachbarschaft jetzt so ein bisschen von euch was gehaft hat. <lacht> Herzliches Dankeschön. Schön, dass da da sind Und Raymond, Köln! Ja. Ja. Funken! Ja. Köln! Ja. Ja. Ja. Vier zum Köln-Trittmarsch. So, <lacht> <lacht> oh, schön zu kommen, <Superman. lacht> Ersten sind um fünf Uhr aufgestanden und haben dann anschließend gesagt: Okay, jetzt gehen wir den Präsidenten abholen, was eine sehr nette Geste ist. In früheren Zeiten wurden alle Funken geweckt, als wir noch nicht so groß waren. Und da kamen manche erst nach Hause, aber die musst dich schon am Spielen. Das ist also ein ganz wichtiges Getränk am frühen Morgen, glaube ich. Vor allem gut für die Stimmbänder nach einer anstrengenden Session. Der Josef Stollenberg ist also der, der Generalpostmeister, er ja. also hier das, das Posthorn. Unser Diplomat, der auf einer eigenen Kutsche durch den Rosenmotor zu fährt. Außerdem holt er den Präsidenten ab, Also er hat ja draußen die Droschke, die Droschke mit Standarte vorgefahren. Auch mein lieber Schatz. Mein Frohsinnsverbreiter. <lacht> Wir sehen uns nachher im Gürzenich. Denk dran. Ja, ist nicht so viele Mädchen. Ich, ich stehe ja oben am Wagen, was soll ich denn machen? Du bist viel gefährlicher. Also, tschüss. 9 Uhr, Gürzenich, gemeinsames Frühstück. Süffele und Müffele, wichtige Grundlagen für den anstrengenden Marsch, der vor ihnen liegt. Mit dabei sind mehrere Kapellen. Fast 200 Musiker sollen für Stimmung im Zug sorgen, dazu 130 Helfer, die den rund 250 aktiven Funken zur Seite stehen. Aus über 500 Teilnehmern besteht somit die Funkenabteilung im Zoch. Mit dem Schnee heute, das wird wohl nichts, wenn er ja, nach oben ja, schaut. Ja, ja. Ist doch klar. Viel Spaß im großem Wohnsorendrehmann Golle! Allah! Focke! Allah! Könnt ihr! Allah! Sehr! Zum Auf ihr passt! Die Knabüse Ruth! Jetzt um! Focke! Marsch! Ja, wie so alle gesagt haben, so, ja, so ein Rausch. Ne? Ich habe nur gestern einen Ruhetag gemacht. Hat ja doch heute anstrengend sein sollen. Mal gucken, was da rein zukommt. 10 Uhr, historisches Rathaus. Empfang beim Oberbürgermeister, der sich heute vertreten lässt. Zu ihr von der Bürgermeisterin Renate Canisius und dem Bäuermeister Manfred Wolf tanzen jetzt die Funke. Und ich tanz uns, Marische, winzigem Jungen. Und viel Spaß. Marische, Marische, wo ist dein Weg Da, hurra, hurra, jetzt ist der Winter da. Köln'sche Menschen, Köln'sche Junge, sind im Herrjott jod gelungen. Du hättest ja selber sich gesagt, hier ist der fein parat gefahren. Äh. Dreh, zum Zuchtputz! Funken, mach. Spaß zu haben, die ganze Lücke am Rand zu sind, das ist es. Das Polizistinnenbützen, das ist schon mal herrlich. Das darf man nämlich nur Rosenmontag, sonst gibt dann Ärger. ja auch, hey und da bütze, aber die muss man früher wieder aufwäschen, bevor ich nach Hause komme, sonst kriege ich Krachterhege. <lacht> <lacht> das darf ich nix, ja, nicht mit Mädchen. Bützen ist eins, Kamelle werfen das andere. Damit die speziellen Funkenbeutel immer prall gefüllt sind, ist eine Menge Logistik erforderlich. Wir haben ja die verschiedenen Produkte in verschiedenen Sortimentbeuteln verpackt. Dann gibt es Listen, die werden im Herbst den Funken zugeschickt. In diese Listen müssen die Funken eintragen, von welchem Beutel sie viel oder von welchem Sortiment sie wie viel haben möchten. Es gibt ja für die Bonks, gibt es dann hier so einen Gutschein für Kribbelwasser? Und dann gibt es einem Kamelljungen, dann gibt es so eine 0,375 Flasche Sekt und dann verteilt sie die unter den Jungs und dann trinkst du da aus dem Becher raus, und dann gibst du den wieder weg und dann ist der fort. Das, was die roten Funken im Rosenmontagszug so schmeißen, überreichen und verbützen, das muss. Eingekauft werden, das muss verpackt werden, das muss in den Zug gebracht werden. Ja, wir legen immer Wert darauf, dass wir hochwertiges Wurfmaterial äh, einkaufen. Man hat früher Nelken und Turken geschmissen, aber als Premiumgesellschaft ist man auch dazu äh, hingegangen oder dazu übergegangen, Rosen zu schmeißen. Die Sträußchen werden aufgrund der hohen Stückzahlen, die nicht nur die roten Funken schmeißen, werden mittlerweile in der Regel im Ursprungsland also dort, wo das Produkt wächst, sowohl gebündelt, produziert, als auch entsprechend für den Verein verpackt und kommissioniert. Verbützen heißt, also Bütze ist ein Küsschen auf Kölsch und derjenige, der von einem roten Funk oder diejenige, diejenige, die von einem roten Funk ein Sträußchen haben will, bekommt das nicht einfach so dahin geschmissen, sondern da muss es auch schon eine kleine nette Gegenleistung für geben. Und im Kölner Karneval ist das halt dann die Form des Bützens. Hier haben wir die Haribo-Funken. Haribo ist hingegangen und hat uns einen Funken statt einem Goldbeeren einen roten wibbelnden Funken produziert und verpackt das Ganze dann auch in einer ähm, typischen roten Funken-Verpackung. Äh, da müssen Sie natürlich fünf Tonnen von werfen, mindestens, um diesen Druck drauf zu bekommen. Und äh, wenn Sie mal drauf schauen, selbst dieser Ursprung, den Haribo hat, Haribo macht Kinderfroh, ist umgewandert worden. Nicht nur die Kinderfroh, auch die Funken ebenso. Die Idee war eigentlich, ich gebe jedem äh, Läufer, einen äh, gefüllten Kamellebeutel. Und dann werden die gefüllten Taschen die wir so schon fertig haben, kommen zu dem jeweiligen Funk hin und der hängt es hier ein. Und dann der rote Funk läuft weiter, kümmert sich nicht darum, dass was reinfällt, rausgeht, sondern der macht nur so, Zack, auf und das eigentlich machen, was er machen soll. Freude machen, sich nicht über Müll entscheiden. Und sie kriegen nur einen vollen Beutel gegen einen leeren Beutel. Damit kommen die Leute, die Beutel auch wieder auf die Wagen zurück, werden da wieder gesammelt werden gelagert und nächstes Jahr dann wiederverwendet. Sechs Stunden unterwegs, 15 Kilometer Zugweg, Regen, Schnee, Sonnenschein, säckelweise Kamelle, Strüßchen, Kribbelwasser und natürlich viele Bützchen. Das Erlebnis ist nicht am Fernsehen, sondern das Erlebnis ist pur auf der Straße. Man muss es erleben. Man muss es, es gibt so Dinge, die kann man einfach nicht beschreiben. Ist man wirklich wie in einem Rausch, ja, weil man wirklich diesen Kontakt dann äh, zur Bevölkerung hat. Unbeschreiblich, schön, unbeschreiblich schön. Dann gehen wir da durch und, und die Leute schreien Kamelle, Ströße, Würze und so was all. Und ähm, das ist schon bombastisch. Bombastisch, phänomenal. Die aktive Teilnahme am Zoch ist ein unvergleichliches Erlebnis, aber auch eine unheimliche Strapaze wie die ganze Session. Woher aber kommt diese karnevalistische Sucht, diese Strapazen auf sich zu nehmen? Das ist halt de kölsche Seel, sagen die Funken achselzuckend. Die kölsche Seel, das ist irgendwas, wo man emotionell plötzlich ganz stark gebunden wird, ohne es irgendwie fassbar zu machen. Die ist so einerseits voller so ein bisschen Sentimentalität, Romantik, Heimatliebe und zugleich auch ein gewisses Selbstbewusstsein oder so, nicht? Also der Dom und so, da lassen wir nichts drauf kommen, das ist also einfach dann auch ein Symbol. Das Empfinden, das der Kölner hat, wenn Januar, Februar ist, wenn die Karnevalzeit ist, diese Freude zum Ausdruck zu bringen. Ich glaube, in irgendeinem Lied wurde auch mal gesagt, das ist ein Gefühl. Da stich alles drin, da steht Heimat drin, da stich... Da steckt Christentum drin, da steckt Kameradschaft drin. Eh, alles, was dazu gehört. ist göttliche Seele. Das ist auch so was wie, das es auf dem rechten Fleck. Ne? Man ist Rheinländer, man, hat, man bringt es mit. Also das heißt, man ist eine Lust hier, sagen wir uns ganz einfach nicht. man singt zusammen, man süfft zusammen. Das liegt ihm in der Seele, das hat da drin. Und man kann es versuchen zu beschreiben, aber entweder hat man das oder man hat das nicht. Es hat auf jeden Fall mit einer hohen Identifikation dieser Metropole zu tun, mit ihrer Einzigartigkeit und mit der hohen Selbstzufriedenheit, hier auch leben zu dürfen und das auch ein Stück weiterzugeben. Ist es nur die Liebe zur Region, zum Rheinland, zu Köln, zur Tradition der Roten Funken, zum gemeinsamen Erleben oder alles miteinander? Warum ein Roter Funk sich das antut, können nicht nur schwer verstehen. Nicht-Kölner sowieso nicht. Ma hättet oder ma hättet eben nicht.